Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilford, und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Wenn ich Sie auffordere, zu sagen, welche Eigenschaften Sie sich von Ihrem Partner wünschen, dann könnten Sie wahrscheinlich eine nennen. Ihre Liste wird aus Charaktermerkmalen bestehen, die Sie schon mal erlebt haben oder sich vorstellen, erleben zu wollen. Naheliegenderweise können Sie keine Eigenschaften nennen, die Sie nie erlebt haben oder von der Sie noch nie gehört haben. Es ist sicherlich nicht abwegig zu vermuten, dass es Eigenschaften bei Menschen gibt, die Ihnen nicht nur noch nie begegnet sind und von denen Sie auch gar nicht wissen, dass es sie gibt. Deshalb können Sie sich diese logischerweise auch gar nicht wünschen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt. Sie können nur sagen, was Sie vermuten, Ihnen in einem Partner gut hätte. Sogar wenn Ihr ausgesprochener Wunsch schon einmal fast erfüllt wurde und Sie jetzt hoffen, Ihr Partner würde diesen Wunsch ganz erfüllen, wissen Sie nicht, ob das tatsächlich optimal für Sie wäre. In anderen Worten, vielleicht täte Ihnen ein Partner gut, der Eigenschaften hat, die Sie entweder gar nicht vermuten dass es sie gibt oder sie suche Eigenschaften in einem Partner, die tatsächlich für sie schlecht werden. Auf jeden Fall ergibt es wenig Sinn auf eine Fee zu hoffen, die ihren Partner genau nach ihren Wünschen verändert. Also, der Fee eine Menükarte vorzulegen, wie diese ihren Partner verändern soll, das würde wahrscheinlich kein optimales Ergebnis bringen. Das erst einmal zu Entlastung. Sie brauchen deshalb nicht weiter zu grübeln, was Sie sich an Veränderungen an Ihrem Partner wünschen sollten. Ja, und auch nicht Ihre Zeit zu vertun, um auf das Erscheinen einer Fee zu warten. Ich habe da eine bessere Idee für Sie. Wenn Sie nicht wissen, wie der für Sie optimale Partner sein sollte, wissen Sie, was an Ihrem Partner Ihnen bereits jetzt gut tut. Statt sich was Neues zu wünschen, ist es sicherlich besser, das bereits gute zu fördern. Das hat gleich zwei Vorteile. Wenn Sie Ihrem Partner zeigen, wie Sie sich über seine positive Seite freuen, wird er wahrscheinlich diese nicht nur beibehalten, sondern auch weiterentwickeln. Und wer weiß, bei der Entwicklung kann man ja nie das Resultat voraussagen, wird Ihr Partner Eigenschaften entwickeln, von der weder Sie noch Ihr Partner ahnte, dass es Sie gibt. Das bringt mich wie immer zum einmal eins der Liebe täglich einen Moment in der Beziehung aufschreiben, der Ihnen gut getan hat, lässt Sie entdecken, was Ihnen von Seiten des Partners gut tut. Gehen Sie zu meiner Seite couplecoaching.de und nutzen Sie meine Love Graffiti-Seite für Ihren täglichen Eintrag. Wenn Sie zusätzlich diesen YouTube-Kanal abonnieren, zeige ich Ihnen immer wieder neue Möglichkeiten, die positive Seite Ihrer Beziehung zu entdecken.